Ich bin die Uli Dietrich, Gründerin von dem Projekt Bayerns beste Gipfelstürmer. Ich bin der Philipp. Ich bin der Tim. Und ich bin Trainer bei Bayerns beste Gipfelstürmer. Bei uns klettern Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichen Behinderungen, mit lebensverkürzenden Erkrankungen und Geschwister aus den Gruppen, Kinder aus benachteiligten Familien und junge Geflüchtete. Und wie lange kletterst du schon, Kora? Bis... Oh Gott. Schon ganz schön lange? So lange. Ich glaube, das Klettern insgesamt einfach ein Sport ist, den ganz viele Teilnehmer ähm, ausüben können. Ähm, es ist ein sehr kommunikativer Sport, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Das Projekt lebt von der Begegnung von sehr unterschiedlichen Menschen. Selbst mit der körperlichen Einstellung kann man viel erreichen, viel schaffen. Und es ist natürlich auch unheimlich motivierend. Hast du Angst vor der Höhe? Nö. Gar nicht, Gar nicht. Gar nicht. <lacht> hm? Da? Natürlich haben wir gerade keine Klettergruppen und können nicht mit den Kindern klettern gehen, haben aber alternative Angebote, wie zum Beispiel habe ich eine einwöchige Märchenstunde, die wir über ein Zoom-Meeting veranstalten. Und kommen viele Teilnehmer? Na klar welchen gemacht und da hat er der, Philipp und die Philipp, der Philipp, nicht die Philipp. Es gibt einen Partnercheck, es gibt Quizabende, Spieleabende. Wir haben Yoga regelmäßig, Klettergymnastik und ab und zu mal auch einfach nur Begegnungen und sich austauschen. Nur dass man sich mal hört und sieht und weiß, es gibt einen noch. Verein klettern von Anfang an, seit es die Kletterhalle gab oder gibt. Seitdem waren immer schon Menschen mit Behinderung hier und es hat immer auch schon funktioniert, dass man alle Menschen, die rein wollten, auch reinbekommt, zum Teil allerdings mit erheblichem Aufwand. Und wenn die Halle eh schon umgebaut wird, haben wir uns entschieden, also der Verein sich entschieden, dann das barrierefrei, so barrierefrei wie möglich zu gestalten, dass jeder kommen kann, wie er mag. Die Baustelle existiert seit circa drei Jahre. Und da wurde zuerst äh, das Hotel oben auf uns drauf gesetzt und der ganze Rohbau errichtet. Dann seit ungefähr Februar 2020 konnten wir beginnen mit dem Innenausbau, der dann erstmal damit äh, begonnen hat, dass ehrenamtliche Helfer äh, die ganzen Löcher für die Griffe in die Betonwände gebohrt haben. Ich bin sehr begeistert, muss ich gestehen. Von den Wandstrukturen und von der Größe ist es sehr faszinierend, was hier erschaffen wurde. Und ich freue mich unheimlich, wenn es hier mal wieder losgeht. Und bin sehr gespannt, was sich noch tut in den letzten Monaten. Schön. Hm? Schön, gell? Was gefällt dir? Die Lila, die Blau, Gelb, Rot, hell, Hellblau und Pink. Also, Es gab eine Treppe am Eingang, die nach unten führte und dann die nächste Treppe, die in den Kletterbereich führte. Und das haben wir komplett umgebaut. Wir haben den gesamten Boden angehoben, sodass im ganzen Kletterbereich keine einzige Stufe existierte. Es gibt etliche Hilfsmittel für Menschen, die Probleme mit dem Laufen haben, aber dennoch laufen können. Dadurch gibt es Handläufe im ganzen Gebäude. Außerdem haben wir ein barrierefreies Bad das komplett mit Toilette und Dusche ausgestattet ist. Außerdem eine elektrische Pflegeliege, die es ermöglicht, ähm, sitzen zu duschen. Wir versuchen, den Raum offen zu halten, dass jeder, der will, hier sein kann und auch Anschluss findet. Allerdings helfen kein Aufzug und keine Umkleide und kein drittes, keine dritte Toilette oder Bad, wenn die Menschen nicht bereit sind, jemanden aufzunehmen. Inklusion fängt im Kopf an. Und das funktioniert nur, wenn die Leute sich auch einlassen auf das, was hier ist. Jeder hat so seine Ansprüche. Wenn wir nicht lernen, unsere Ansprüche miteinander, aufeinander zu gehen, zu bearbeiten, wird es keine Inklusion geben, auch nicht mit Aufzug. Tschüss! bis bald! I love you!